Ich spreche für Emily. Sie erzählt. Ich hatte Pläne für mein Leben. Ich wollte studieren und Lehrerin werden. Aber als ich 16 Jahre alt war, wurde bei mir ein Gehirntumor festgestellt und ich musste oft operiert werden. Das rettete mir zwar mein Leben, aber ich verlor mein Gehör. In meiner Welt der Stille hatte ich schreckliche Angst. Alle Träume von einer Arbeit als Lehrerin lösten sich in Luft auf. Ich kämpfte darum, zu verstehen, was die Leute zu mir sagten, während ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Ich bemühte mich auch, die Gebärdensprache zu lernen. Ich war gefangen zwischen der Welt der Hörenden und der Welt der Gehörlosen und ich passte in keine von beiden. Ich fühlte mich einsam und ausgeschlossen und zog mich immer mehr zurück ich wollte mein leben beenden aber gott hatte andere pläne als ich allmählich akzeptierte dass sich meine pläne nicht verwirklichen ließen bat ich gott aus meinem leben etwas zu machen was gott ehrt und er begann mir seine pläne aufzuzeigen er wollte dass ich ihm mit meiner Geschichte diene. Er kennt die Pläne, die er für mich hat. Und ich habe gelernt, dass ich sie nicht kennen muss. Ich muss ihm vertrauen. Ich bin jetzt besser im Lippenlesen und in der Gebärdensprache, aber trotzdem habe ich manchmal noch Schwierigkeiten zu verstehen, was die Leute sagen. Doch ich weiß, ganz gleich was ich auch immer erlebe. Gott flüstert mir seinen Frieden und seine Liebe ins Herz. Dafür brauche ich kein Gehör. <lacht>